Für mich ist jeder erstmal Mensch, ganz egal, woher er oder sie kommt und wie sie daherkommen. Ich habe da erstmal ein Grundvertrauen und eine grundsätzliche Offenheit, denn für mich steht fest, jeder muss nach seiner Fasson glücklich werden und Selbstbestimmung, Vielfalt ist der Grundstein unserer Gesellschaft.